Alleine zu sein ist wunderbar, aber sich einsam zu fühlen ist schrecklich. Denn Einsamkeit bedeutet, dass du irgendwo deine individuelle Natur so exklusiv gemacht hast, dass es keinen Weg gibt, dich mit dem Leben um dich herum verbunden zu fühlen. Natürlich kann es an einem neuen Ort zu einigen Herausforderungen kommen, dafür habe ich Verständnis. Aber das Wichtigste ist, dass wir in Bezug auf jeden einzelnen Menschen verstehen müssen, wir kommen allein und wir gehen allein. Wenn wir hier sind, suchen wir andere Menschen, die mit uns als Mitreisende unterwegs sind. Und das muss nicht nur in der einen oder anderen Form oder in der einen oder anderen Beziehungsart geschehen, sondern kann auf jede beliebige Weise stattfinden. Wenn du also vor allem deine Individualität nicht konkretisierst, ich bin diese Art von Person, ich bin von dieser Nationalität, ich bin dieser Rasse, ich bin dieser Religion oder ich bin dieses Geschlecht oder was auch immer, wenn du dich nur ein bisschen offen für das Leben hältst, dass du ein Leben bist, wirst du sehen, dass es keinen Platz für Einsamkeit gibt. Es gibt zu viel Bevölkerung, wie kannst du da einsam sein? Es ist nur so, dass du diese Person, die du noch nie zuvor gesehen hast, nicht anlächeln kannst. Wenn ich dich anlächeln soll, muss ich wissen, wer du bist, woher du kommst, was du tust, nur dann kann ich dich anlächeln. Das ist ein schrecklicher Zustand für einen Menschen. Warum kannst du nicht einfach alles anlächeln? Warum kannst du nicht den Himmel anlächeln? Warum kannst du nicht einen Baum anlächeln? Warum kannst du nicht eine Wolke anlächeln? Warum kannst du nicht die Sonne anlächeln, die versucht, dich niederzubrennen? <lacht>